Ja, unser Tesla Model 3 hat sich heute mal wieder als Raumwunder entpuppt. Wir haben uns einen neuen Teppich gekauft, mal drei Meter und der musste ja irgendwie nach Hause kommen. Und den haben wir einfach hinten reingeschoben, das heißt zwei Meter durchgereicht. Die Sitze mussten nicht mal vorne umgeklappt werden. Einfach einen Teil der Rückbank umgeklappt und der Teppich passte so rein. Und das war sogar noch Luft, also wenn das nicht genial ist.